Und damit ganz herzlich willkommen hier zu diesem neuen Projekt. Ich begrüße euch ganz herzlich hier bei Sim Airport. Ja, wir haben hier eine grüne Wiese und müssen schauen, wie wir hier am besten einen Flughafen aufbauen. Ähm, dazu haben wir aktuell eine Million Dollar zur Verfügung. Ich habe jetzt mal ausgewählt, dass ich wirklich von Null starte, denn man kann bei dem Spiel auch auswählen, dass man schon einen kleinen Startflughafen hat. Das wollte ich jetzt mal nicht, sondern ich wollte wirklich von Null anfangen. Das heißt, ihr begleitet mich jetzt hier bei dem kompletten Aufbau des, des Flughafens. Und wenn alles gut läuft, haben wir heute am Ende der Folge... Dann schon den ersten flug das werden wir dann aber wie gesagt sehen ob das alles so hinhaut ähm, wie schnell auch hier unsere arbeiter sind beim arbeiten ähm, genau aber wir fangen jetzt einfach mal an und ich stelle hier mal schon mal auf play wir haben hier nämlich schon unsere zwei Arbeiter, der Randy Fox und der Randy Fox. What? <lacht> okay, die zwei warten eigentlich nur darauf, eingesetzt zu werden. Und äh, ja, ich würde jetzt einfach mal anfangen und zwar mit einer Asphalt oder mit einer Betonrollbahn. Äh, ich hätte jetzt einfach mal gesagt, die günstigere oh, oh, oh, oh. Denn wir müssen natürlich Geld sparen. Ich hätte jetzt die einfach mal. Ah, okay. Jetzt sehe ich hier für was es sich eignet. Ich hätte gesagt, wir machen jetzt erstmal hier so eine kleine. Für 100.000 bauen wir uns jetzt hier mal eine schöne Landebahn und ziehen dann aber auch schon gleich mal hier ähm ja keine Ahnung ach nee Moment wir brauchen hier erstmal uff, wie ging denn das gleich noch mal ich brauche doch hier erstmal hier so ein Fundament Floorline, what the fuck? kostet nichts, okay, äh, nein, ich brauche äh, Fundament, Fenster, hier Fundament, sehr schön, äh, das bauen wir jetzt einfach mal, boah ist das teuer, oh uh, ist das teuer, ich hätte es jetzt einfach mal hier so gemacht,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 Das ist, wie gesagt, schon ewig her, dass ich dieses Spiel gespielt habe. Was macht denn der jetzt? Ach, die müssen jetzt... Äh okay, ja, dann muss ich noch ein paar Arbeiter einstellen. M M machen wir mal 23. Ach, nee, So. Gott. Schafft mal. Busankunft 0. Wie kann ich denn jetzt nochmal sagen, es soll noch kein Bus kommen. Weil das kostet mich alles Geld. Das kostet mich doch alles Geld. Erfordert Forschung, Betrieb, erfordert ein COO mit einem Büro. Oh shit. Erforschung, Betrieb. Ja, dann machen wir das mal. So. Okay. Das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Dann brauchen wir logischerweise eine Türe. Äh, nein. Wo ist Anreise? Hier. Ja, machen wir mal da. So. so dann brauchen wir logischerweise Rollweg, Rollweg. Nein, Straße brauchen wir auch nicht. Rollweg brauchen wir gleich. Wir brauchen jetzt erstmal das Gate. Gate, Gate außen. Was ist denn ein Gate außen? Ermöglicht Passagieren das Ein- und Aussteigen nur außen. Nur außen. Request the door for, uh, to the terminal und Stockwerk 2. Oh. Und Stockwerk 2. Request a door to the terminal on erster Stock, Erdgeschoss. <lacht> okay. Was... Ach so. Nee, ich möchte... Ich möchte mal nur außen... Ich bin es gewohnt zu halten. Okay, gut. Cool. Das machen wir jetzt einfach mal dahin so baut das mal bitte meine fleißen helferleinchen da ähm, wir brauchen jetzt einen ticket ähm, rein er Double-Ticket. <lacht> ach ja stimmt ich habe ein paar Mods hinzugefügt äh, ja ticket -Kiosk. bitte die kinder auf äh, aufge mein Gott, aufzugeben haben können mit dem automatischen Ticket... Äh, boah, ja, dann... machen wir mal so und so. Und natürlich noch ein paar von diesen hier. So. So. Muss mit einem funktioniere. Was muss in einem funktionierenden Tickethalle? <lacht> <lacht> Alles klar, dann machen wir das mal. Tickethalle. Plop, So, sehr gut. Ähm, wir brauchen hier hinten noch äh, Fundament. Ja, wie machen wir das jetzt am besten? Nee, so machen wir das am besten nicht. So machen wir das das sieht doch gut aus das sieht doch gut aus so denn als nächstes äh, genau was war das noch mal hier erfordert einen sicheren bereich mindestens ein zugewiesener gateschalt erforderlich zweimal angeschlossener rollweg auf der vorderseite ein rollweg muss mindestens Dort äh, der terminal unter erster stock erdgeschoss ist das G. Aktuell ist. Ja, okay. G ist äh, abgeschossen So. Benötigt mindestens einen Rollweg, äh, der an den beiden Enden verbunden ist. Ah, okay. Dann machen wir mal Rollweg. So. So. Und hier noch. Oh shit, jetzt habe ich kein Geld mehr. Das ist ähm, nicht so gut. Okay, wir müssen schauen, dass wir schnellstmöglich hier mal einen äh, Flug wegkriegen. So, für, erfordert einen sicheren Bereich. Okay, äh, ach ja, stimmt. Wir müssen das noch alles einzäunen, war? Oh. Zaun. Zaun. Bauen wir mal einen Zaun. Hier ja, einmal ringsherum. So. Dann ist ja das schon mal geklärt. So, Darlehen brauchen wir auch erstmal nicht. Ähm, so, wir bauen mal hier schnell eine Wand. Und zwar brauchen wir ja jetzt sozusagen die Sicherheitsschleuse. Ähm, die bauen wir. Moment, hier ist die Tickethalle. Dann ziehen wir hier mal eine Wand rein. Äh, ja, das... Ah, die ziehen wir vielleicht mal ein bisschen vor. So, dann schauen wir mal, dass wir hier die Besucher empfangen. Ne, hier machen wir die Sicherheit. Genau, ja, da müssten wir dann auch eigentlich sehen, was es äh, braucht. Genau, hier können wir dann auch äh, einreisen. Nee, dann war es Löschen. Ja. So. Sehr gut. Metalldetektor, Ganzkörperscanner, äh, Gepäckscanner, Remote Gepäckscanner und Ausweiskontrolle. Gut, alles klar. Dann gucken wir einmal nach der Ausweiskontrolle. Ähm, ja, machen wir hier. Ja, einfach ein paar Mal. Äh, Gepäckscanner, Metalldetektor, ganz Körperscanner, okay. Also können wir eigentlich mal nach äh, Scanner suchen. Remote. Remote Sicherheitsstation wird verwendet, um die äh, Ergebnisse eines oder mehreren zugewiesenen Remote Gepäckscanner zu überwachen. Oh! Remote wie groß bist denn du? Ach du heilige, du bist ja riesig. Ne, wir nehmen jetzt mal einen einfachen Gepäckscanner hier. Da kann ich es nicht hinmachen. Ah, hm. okay, aber. Also. Ja, dann nehmen wir noch den Ganzkörperscanner, hätte ich gesagt. So. so, jetzt ist sie erfüllt, jetzt müssen wir hier äh, Personal einstellen, benötigt mindestens 12, okay, dann machen wir hier 12. Ups, 12 einstellen, so nochmal 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ja, blub, blub, blub, sehr gut. Die Tickethalle hat alles erfüllt, das ist doch schon mal gut. So, was, äh, du bist auch zufrieden, jawohl, du bist auch zufrieden, was brauchst du? Min mindestens ein, zugewiesenes, ein zugewiesener Gate-Schalter. Reprise a door. Scheiße. Reports Overlay exklusiv eine Fluggesellschaft Oh, das geht mittlerweile auch? Ist ja mal geil. Das ist ja mal geil. Gut, man kann hier weiterhin die Bezeichnung ändern. Default, Erweiterungen, Switch Mode. Hm. Erweiterungen. Treibstoffanschluss. Ah, Gesperrt, erfordert Forschung und Greifstoff. Ja, okay, gut. Äh, ja. Also, wir brauchen... Äh ...Gate-Schalter. Wenn man es noch schreiben könnte. Busgate Mit den Bussen vom Terminal zum... ...Außenstandplatz zu fahren. Oh! Habe ich jetzt hier das Falsche gebaut? Äh, Habe ich das Falsche jetzt hier gebaut? Oh, Scheiße. Ich... Ja, weil ich hätte nämlich das hier bauen müssen. Das hier. Was? Ja, ich hab das, ich hab das L Gate außen. Oh, äh, okay, dann ähm, <lacht> ähm, ähm, ja Moment, ähm, Moment, Moment, Moment, Moment, Moment, Gate, Bus Gate. So, was genau ist das? Muss ich jetzt da noch eine Tür einfügen? Wie funktioniert das? Keine Ahnung. Muss einen Außenstandplatz remote geht zugewiesen sein. Eine Tür zum Terminal erforderlich. Benötigt eine angrenzende Straße. Eine Tür zum Terminal. Nein, ich hab's genau. Kann ich, das noch, kann ich das noch drehen? Okay, Moment. <lacht> Moment, Moment, Moment, Moment. Moment. Das kriegen wir gleich noch mal hin. Ich glaube, das muss so rum. Und dann tun wir das dazuweisen zu... Ja, komm, baut's fertig. Zu dem hier schließen so benötigt eine angrenzende straße wat ja und wohin dahin Scheiße, von wo muss denn der Bus das, das Busteil hinkommen? Benötigt einen gültigen Pfad von Busgate nach Außenstellplatz. Remote Gate. Aha. Remote Treibstoff. Remote. Ich sehe kein Remote Gate. Remote? Ne, gibt's, gibt's nicht. Ich glaube wir Hallo? Ich glaube wir demontieren das und wir demontieren das. <lacht> oh Mann, ich glaube das wird nichts mit dem ersten Flug. Schade, meine, wenn man halt mal gescheit lesen könnte. Oh, ja, dann bauen wir halt jetzt mal das richtige Gate. Ja. Und zwar nicht das Außen. Regress the door to the terminal und Stockwerk 2. Ne, dann bauen wir erstmal das kleine. Äh, ja, da bitte. Seid ihr gerade. Seid ihr gerade durch? Beloft durch die Geräte, ja, nicht schlecht. Mindestens ein zugewiesener Gate-Schalter, Regressive Door to Terminal ersten Stock. Okay, so. Erweiterungen. Gate-Treppe. Benötigt Fundament im Stockwerk darüber. Müssen wir oh, Fett! Hier. Hä? Okay. unzureichendes Guthaben. Oh, oh nein, ich habe kein Geld. Kreditwürdigkeit. Oh. Ja, nehmen wir mal. Äh, annehmen. Sehr gut. Wir haben Geld. So, jetzt. Nur im Erdgeschoss möglich. What? Jetzt. Okay. Gut, gut, gut, gut, gut. Dann kommt hier eine Tür. Eine Tür. Und dann kommt hier ein Gateschalter. Äh, Gate schalter Wie ging denn das? Ging das so? Könnte ich eigentlich nur zwei hinmachen, machen, So. Muss einem ist äh, Sehr gut, dann... Achso, äh, zuweisen, ne. Uh, zuordnen, zuordnen, zuordnen. Die Tür muss von mindestens einem zugewissenen Gate aus erreichbar sein. Hä, ist es doch... Oder geht die... Moment, geht die Tür da. Moment, Moment, Moment, Moment. Ihr kommt da nicht hin, wa? <lacht> Zum Bauen. Oder kommt ihr da hin? Die Tür muss von mindestens einem Gate Shelter aus erreichbar sein. Als... Oh. Hey, da stand doch extra, es braucht... Es braucht... Hä? Da der, da der, ich, ich, war doch nicht dumm. Da stand dort vom Erdgeschoss, oder? Also? Jo, was soll jetzt passiert? Habe ich jetzt den. Nee. nee. Ach so, okay. Ja, okay, nee. Dann, äh, ich kaufe jetzt auch einfach mal, äh, Flü Flüge. Einfach mal, um zu testen. Äh, die da. Oh, jetzt habe ich halt gedrückt. Nee, he, Hide? Ist. Hä, warum steht da nur. Warum steht da nur was Achso, weil ich. weg? Ah, hier. Alle annehmen. Ja. Sehr gut. Also du kommst 6 Uhr, du kommst 12 Uhr, du kommst 16 Uhr. Äh, ich glaube, die kommen erst am nächsten Tag. Die Tür muss von mindestens einem <lacht> Ja. Demontieren. So, Treppe. Treppe. Nach oben. <lacht> Geht das so? Ich habe absolut keine Ahnung. Ich würde das jetzt ja gerne mal sehen, ob das so funktioniert. Was brauche ich denn hier? Mindestens einer. Na dann stellen wir den mal. ein. Brauche ich hier nicht auch Leute? Wann kommen denn die ersten Leute? Was brauche ich denn hier noch? Erfordert Gepäckausgabe-Zone. Oh, äh, Gepäckausgabe. Ja, die ist hier. So. Kann der Flughafen doch eigentlich in Betrieb gehen? Packen wir mal die An- und die Abreise mal noch äh, gescheit hin, hier. Ja, Abreise und Anreise. Glaub. Ah, Gepäckausgabe hat gerade wahrscheinlich gemotzt. Windbedingungen verschlechtern sich. Oh. Fluglinieninteresse. Das Interesse richtet sich nach der Preisstabilität. Uiuiuiui. Ui, ui, ui. Warte mal, wie, was macht hier meine Forschung? Halt was meine Forschung? Forschung. Ah! Oh, jetzt habe ich wieder Geld rausgeschmissen. So, wann wann wann kommt der erste? Hm. Weil komm mal. So. Oh. Um 6 Uhr kommt der erste Flug ja Solange. ich glaube die brauchten auch immer ein wc und sowas das könnten wir jetzt prinzipiell mal irgendwie hier aufbauen in der zeit oh ich dachte schon die ersten <lacht> ich dachte schon die ersten fluggäste kommen heute die kommen schon an Right? COO. Ah ja, stimmt. Äh, äh, äh, äh, äh. was macht hier eigentlich eine Tür? Hallo? Demontieren. Danke. ich weiß noch, das Büro konnte man recht klein machen, irgendwie so. COO ähm Wie ging denn da gleich nochmal? Wartung? Das stinkt! Das sind Leute! Oh mein Gott, das sind Leute! Was? was was was was was was was was wieso um 8? Ich habe doch keinen Flug um 8. Du verkaufst. Geil. Ja, also. Wie das so weitergeht hier mit diesem... Ja, man kann fast schon sagen, BER 2.0. Einfach mit dem Gepäckwagen durch, die, durch das ganze Gebäude fahren. Ja, also wie gesagt, wie es weitergeht, seht in der nächsten Folge von Steam Airport. Schaltet auch da wieder ein. Ja, macht's gut, bis dann. Ciao.